Willkommen zur Finale von Yoshi's Crafted World. Wir sind hier bei Bowser Junior angelangt. Beim letzten Juwel, Edelstein, Kristall, was auch immer. Ugh, ich bin kaputt. Ich behält dich doch nur 30 Grinseblumen. Wir haben exakt 441 und nun werden wir davon 30 abgeben. Das heißt, 111, 411 haben wir dann am Ende noch. Richtig? Lässt sich erzählen. Nice. Und heute wird das Finale gemacht. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hopp. Oh, hype, hype, hype. Endlich, bändlich, ist jetzt play. Naja, noch nicht. Wir werden ja noch ein paar Folgen machen, denn es gibt noch extra Content. Dazu später. Ah, vielen Dank. Wie hast du das denn hierher gefunden? Äh, ja, von da hinten halt. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. So heißen die Dinger. Verstehe. Ja, hier ist das Letzte, wenn du schon vier hast. Ah, und ich habe etwas Sch Schimmerndes zu Boden fallen sehen. Gleich da hinten. Das ist das wahrscheinlich. Immer weitergehen, dann stößt man genau drauf. Der Kerl in Blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung. Oh nein, der Kerl in Blau. Hinterher. Oh. Da <lacht> ich habe Angst. Oh, das sieht aber echt cool aus. Aber es wird besonders dieser Kampf. Denn ich habe was geplant. Amiibo! Wir werden ein Amiibo-Kostüm benutzen. Welches werdet ihr jetzt sehen? Oder schon den Titel gelesen haben? Den voyoshi Amiibo! Äh, eigentlich habe ich den giga eingescannt. Aber anscheinend wird da jetzt einem ganz normalen registriert. Wie auch immer, den benutzen wir im Kampf. Uh, Amiibos haben immer so viel. Guckt euch ihn an. Wenn der nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Oh yeah. Giga Wayoshi vs. Bowser Jr. Let's go. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, es wird... Naja, ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass es das ein Giga Bowser Jr. ist. Es wird es wahrscheinlich. Aber ich hoffe immerhin was Neues. Was die anderen Bowser Juniors noch nicht hatten. Äh, Baby Bowser. Sorry, es ist Baby Bowser. Hab's vergessen? Es ist ba ba ba ba Baby Bowser, ja. Und da ist es! Das letzte Traumjuwel! Juhu! Freund, ich hab's gefunden! Ja, echt? Cool, dann lass ihn zusammenfinden! Passend ist ja auch so ein Holzding, dass sie da draufstehen können. So einfach wird das wohl doch nicht. Vielen Dank für eure Mühen, meine allerliebsten Yoshis. <lacht> Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume seiner Habgierigkeit wahr. Oh no! Ah, das war alle, all unsere Mühen wert. <lacht> Endlich! Los, mach schnell! Ich will, dass mein Traum wahr wird! So sei es eure Überschwänglichkeit. Nur zu, was ist euer Traum? Oh oh. Oh no! Ich will den größten, bösesten, coolsten Roboter! So sei es. Roboter Baby Bowser. Fragezeichen. <lacht> Wie ich so mit einem dicken Kostüm anstehe. Äh, was passiert hier? Ich weiß nicht, Yoshi, ich hab Angst. Ich weiß auch nicht, Yoshi. Wow! Oh nein, müssen wir Oh, okay. Ich dachte, wir müssen die anderen Yoshis wieder retten, aber nein. Oh mein Gott. Es ist ein. Ein. Wie soll ich sagen? Es sieht selbst. Ein riesengroßer Baby-Bowser-Roboter. Ich ja ihn. <lacht> oh nein. Oh, ein Panzer. Zumindest Panzerbeine. Der große König Bowser. Okay. Äh, was machst du? Okay, das wird wahrscheinlich mich anfahren. Ja, okay. Und dann kann ich oben drauf. Nein. Ich kann auf ihn draufstehen. Okay, er schießt Schallgeist. Den kann ich aufsammeln. Aua, das hat wehgetan, verdammt. Hat das was gebracht? Ja, ich glaube, ich muss das Ding abschießen. Yes! Da ist dir wohl dein rechter Arm kaputt gegangen, mein Freund. Also von ihm aus rechts. Zack! Nice! Bam! Hi! Äh, was? Jetzt bam! Perfekt. Oh Gott, was sollte denn da vor? verdammt. Oh Gott. Oh nein, was wird das hier? Hm. Oh, er hat neue Arme gefunden. Äh, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, was wird das? Ah. Nein, verdammt. Zack. <lacht> cool. Okay. Die kann ich... Oh, verdammt, die kann ich gleich essen. Sorry, ich dachte, ich hätte ich geessen können. Oh, verdammt. Äh, was, was wird das hier? Oh, ich kann ja aber nicht essen, oder? Hm, verdammt. Ich mein. mein nein. Mein Kostüm ist was kaputt. Bam! Nice. Okay, wir müssen aufpassen. Jetzt kommen die, die wir essen können. Oh Gott. Oh Gott. Nein, verdammt nur einmal. Oh Gott, er macht er diese blöde Attacke wieder. Unterstehen. Oh, guck ich das an. Ich sehe genauso aus wie die kleine Voyager shell mibo ich werde mir alle noch holen. Ich weiß noch nicht, ob ich Puchi holen werde. Aber ja, ich habe den giga jetzt. Die anderen drei noch nicht, aber... Die sind mittlerweile nicht mehr so selten. Doch, der Puchi ist es leider. By the way, Puchi! Den haben wir im ganzen Display gar nicht mehr so oft gesehen. Das ist euch das aufgefallen, Leute? Irgendwie traurig, finde ich. Ach, machte die Attacke noch. Okay, beeil dich. Hier, ducken. Ich bin nur ein kleines Wolyoshi. Zack! Äh, äh.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 Uh, uh, uh, uh, okay. Okay, hier links kommen die. Uh, doch nicht. Uh, oh Gott, okay, ich hab sie. Oh, diesen Blödsinn nochmal. Ja, okay. Oh Gott, nein. Zweimal. Huh. Alles klar. Uh. Bam. Eins davon ist kaputt. Leider hat es Yoshi nicht ausgehalten. Doch. Dank vor Yoshi, sind wir überhaupt so weit gekommen. Deshalb sollten wir dankbar sein. Darf ich sehen, wie viel Leben ich habe? Anscheinend nicht. Okay. Schade. <lacht> mm. Na komm. Nice. Nein, ich kann nichts machen. Nein. Oh gut, was wird das hier? Äh. Mm. <lacht> ich kann nicht. Oh, okay. Jetzt mache ich dir den Gar aus. Haia! Und damit haben wir seinen seinen Wunsch, seinen Roboter zerstört. Hart, Hart, Hart, herzig, kalt, äh, angetan. Äh, okay, ganz ruhig. Hosenbonbon. Äh, keine Sorge, ich effe euch, eure Hilflosigkeit. Oh, oh, das war's noch nicht. Traum, Sony, gib's einer Ruhe noch mehr Kraft. Oh nein. Wow, Yoshi, halt dich gut fest. Oh, ich hab' mir's wohl etwas übertrieben. Und oh, er wird immer größer! <lacht> oh, was passiert hier? Oh mein Gott. Ist es das, was ich denke, es ist? Ja, aber mit einer tickenden Zeitbombe anscheinend. Oder was auch immer er da hat. Ja, ich weiß, du bist ein König. Mega Baby Bowser! Ah ja. Kann ich ihn abschießen oder so? Oh, oh, oh. Abstand. Ich habe hab Angst vor dir. Okay, das ist bisher ganz easy, ja. Mm, das auch, ja. Durch ihn abschießen oder so? Ich verstehe nicht, was ich was gewollt ist von mir. Ähm, okay. Ah, die kann ich essen. Nice. Jetzt haut er drauf, okay. Zack! Nein, nein, nein! Bam! Nein! Ich hab's noch. Ich hab's noch. Bam! Auf so ein... dieses Ding da drauf. War das richtig? Wow, was bist du denn? Oh gut. Ich hoffe mal, das war richtig. Ich hab keine Ahnung, was gemacht. So, was auch man soll. Warte, also ich kann hier... Oh! Oh, das ist cool. Warte, also was? Hä? Ach, nochmal drauf, oder wie? Ach, da stehen seine Leben drauf. Einfach draufhauen und dann passt das. Ja, ja. Verrecke. Okay, da stehen seine Leben anscheinend drauf. Okay, interessant, interessant. Bist du ja noch nicht schlecht? Ich finde es bisher ja ziemlich interessant. Wow. Die Doriten fallen von oben. Doch, wie sind wir hierher gekommen? Das frage ich mich irgendwie. Naja, egal. Okay, schießt mir noch mal ein paar Sterne. Ich habe nur noch ein Ei zur Verfügung. Oh, wow. Na, nicht. Oh, ich dachte, ich muss drücken. Muss ich aber wahrscheinlich nicht. Okay. Jetzt kommen noch mal seine Sternchen. Deine wunderschönen blöchen Sternchen. Jetzt kommen die gelben. Am besten bekomme ich jetzt beide. Zack. Und. Zack. Nice. So, am besten. Welchen schießen wir ab? Äh. Soll ich ihn schon abschießen? Ja, soll ich. Zack! Jetzt gibt's aufs Maul! Bam, bam, bam, bam, bam. 4000 Leben hat er noch! Und wir sind voll geheilt! Ich wünschte, Woyoshi könnte das sehen! <lacht> Der war so stolz auf mich! Ich sterbe herum und dann passiert mir nichts. Ja. Hier ja, ist ziemlich chillig, mein Freund. Oh Gott! Okay. Cool. Oh Gott, der beleuchtet schon so rötlich. Seht ihr das? <lacht> ja, genau. Ey, was soll denn das? Ey, bitte sag mir nicht, ich brauche hier alle Leben. Aber vielleicht gibt es ja einen Bosswash-Modus wieder. Und dann braucht man hier alle Leben oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Yes. Nein, verdammt. Nice. Hab eins. Zack. Ist mir egal. Ist auf da. Äh. Was? Äh, das hat dann wohl nicht geklappt. What? Äh. Okay, das ist eigentlich schon cool hier. Das gefällt mir eigentlich. Nur ich wünsche, man würde es erstmal wissen, dass das passiert. Interessanter Bosskampf bisher. Besser als alle anderen im Spiel. War irgendwie auch seltsam. Ach, ich soll wahrscheinlich beide. Dann soll ich Zack machen. Und Zack. Ah, geht noch nicht. Geht noch nicht. Doch jetzt geht's. Haia. -ja. Und ja. Oh Also noch mehr. Bam, bam, bam, bam, bam. Das war's? Ich fühle mich nicht so gut. back. Haben wir gewonnen? Sind wir tot? Aber es scheint, als hätten wir gewonnen. Schaut mal, Jungs, wir haben's geschafft! Was ein Lappen. Ja, oder? <lacht> Wie kannst du sagen, seine Hochlichkeit so etwas anzutun? Ich brauch erstmal zwei neue Pexusten aus. Dass wir nicht ungesund bleiben! Gellisch! We did it! We did it! We did it! Yeah! Yeah, we did it. Die Traumsonne Wir haben alle Traumjuwelen Und können sie endlich glücklich machen Ein Jahr hat es gedauert, doch nun ist sie glücklich Und so bekamen die Yoshis endlich ihre Traumsonne zurück Zusammen träumten sie, dass sie zu ihrer Insel zurückkehrten. Oh, wie niedlich, wie knuffig. Also gut, alle wieder zurück. Oh, das ist so knuffig. Okay, ganz ehrlich, die letzte, wow, die letzte Katze hier, die war echt super. Also, gut viel, die Macher von diesem Spiel. Gutes Spiel. Viele sagen, das Spiel ist schlecht oder eins der schlechtesten Switch-Spiele oder nintendo spiele uh, oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, die Level sind langweilig und zum Teil auch uns inspiriert und die haben mit dem rückwärts Feature nichts gemacht außer diese Pucci Sucherei und vielleicht ein paar Level gab es auch äh, gab's Pucci und in manchen Level konntest du auch wirklich im normalen Durchlauf in, mit dem Hintergrund interagieren aber wenn wir das Feature mal wegsehen und es wie ein ganz normales Yoshi Spiel betrachten was es ja auch im Endeffekt eigentlich ist und nicht wirklich was Neues bietet außer diese gebaute Bastelgrafik ist das Spiel eigentlich schon sehr toll und ich kann nicht, also ich kann schon verstehen, wenn Leute das Spiel überhaupt nicht mögen oder es in, in ihrer Top-Liste der schlechtesten Spiele 2019 packen, aber ich finde persönlich dieses Spiel echt toll und ähm, es hat 50 Euro gekostet am Release, Pokémon auch, heißt nicht viel, <lacht> was? Nee, ähm, wenn ihr das Spiel für 50 Euro oder weniger haben wollt, oder, wenn ihr bereit seid, für diesen Preis des Spiels auszugeben, dann kann ich euch sagen, ihr werdet nicht enttäuscht. Zumindest, wenn ihr euch für die Grafik und für das Gameplay interessiert und nicht für die 100%, weil die 100% war eine Qual. Ich hatte öfters mal keinen Spaß, die 100% zu sammeln. Aber die Grafik, die Grafik des Spiels ist einer der besten Grafiken, die ich jemals auf der Switch gesehen habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einfach Pluspunkte für dieses Spiel sammeln will. Die Grafik ist wunderschön, okay? Sie ist nicht perfekt. Klar, natürlich ist sie nicht. Aber sie ist richtig, richtig gut. Ich glaube, das Spiel wurde mit Unreal Engine gemacht. Bin mir da jetzt nicht sicher. Schlag ich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, Yoshi's Girited World ist hiermit dann noch nicht zu Ende. Wir werden noch ein paar weitere Sachen machen in den nächsten Folgen. Ähm, mein Fazit zu dem Spiel. Es hat sich im Endeffekt gelohnt. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, um ein Jahr das zu displayen, weil ich war etwas sehr faul inzwischen. Durch. Hatte keinen Bock, das irgendwie hochzuladen. Aber Zeiten ändern sich und nun bin ich wieder bereit, ganz viel für euch hochzuladen. Ich würde es nur so sagen. Und ich finde einfach vor allem, diese Credits sehen die auch so gut aus. Sie geben sich so viel Mühe, dass das Spiel gut aussieht. Vielleicht dieses Gameplay etwas langweilig, uninspiriert, aber. Das Große und Ganze. Ist es doch schön. Müsste ich dem Spiel eine Bewertung geben, würde ich sagen, 7 von 10. Ich denke, das ist fair. Ja, ich glaube, ich denke, ich gebe ihm sieben von 10 Spiel, äh, Punkte, diesem Spiel. Was war dir? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Doch, was passiert nun? Die Yoshis gingen alle nach Hause. Und lebt glücklich weiter. Danke fürs Spielen und danke, dass ihr mein Let's Play geschaut habt. Freut mich echt. Und by the way, die anderen Punkte, anderen negativen Punkte, habe ich ja im Let's Play gesagt. Das mache ich eigentlich immer im Let's Play, weil ich weiß nicht, ob ich das überhaupt durchhalte, meine ganzen negativen und positiven Punkte bis ans Ende des Spiels zu halten. Äh, zu merken, was immer. Nintendo and feel are the authors of the software to the purpose of copyright all rights reserved. Ja, ja. Warum immer das so da noch steht. Land der Mysterien verfügbar. Irgendwo in der Welt ist das Land der Mysterien erschienen. Versuche es zu finden. Herausforderung angenommen. Du kannst jetzt in Boss-Level neue boss mission erfüllen. Oh. Okay. Interessant. Hier ist übrigens der Titelbildschirm. Ihr könnt mit dem Stick euch ein wenig herumbewegen. Und hier hinten gibt es auch noch Bowser und Kamek. Die guck gucken dann, äh, was Yoshi so macht. Und, äh, ja. Die level ist auch eigentlich ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass man da hier... Da was heißt interagieren kann? Man kann halt die Kamera bewegen hier. Und guckt euch die beiden Süßen an. Niedlich. Echt niedlich, das Spiel. Ich muss ehrlich sagen, die Credits... Oder die, das, das Ende von diesem Spiel... Hat mich echt berührt. Das wäre echt richtig süß. Und da... Erscheint ein neuer Weg. Und hier haben wir nun... Bonus-Content plus Boss-Rush, wie ich den genannt habe, aber wahrscheinlich ist es dann doch eher nur Herausforderungen, die man einzeln machen muss, habe ich jetzt so verstanden. <lacht> Mal schauen. Mm -hmm, mm -hmm. Kennt ihr das auch, wenn ich geglückt, Platz hat im Wald, also die Bäume sich von alleine bewegen. Psst. hi hi, da bist du richtig? Äh, ja. Krass, dachte ich mir schon. Ich bin Björn Barrikaton. Lust auf ein Versteckspiel? Nein. Ich verstecke mich und du musst mich suchen, alles klar? Nein! Und schon bin ich weg. Hihi. Nein! Björns Versteckspiel! In bestimmten Leveln hat sich Björn versteckt. Finde ihn und wirf ein Ei auf ihn. Nein. Nein, jetzt wirklich? Das das war auch ein Scherz, oder? Das das war doch das war doch ein Scherz, oder? Ey, Bro, sag mal, es war ein Scherz. Es war kein Scherz, oder? Versteckspiel. Man muss Björn finden? Nein. Und ich dachte, ich wäre schon fast fertig. Aber bevor ich weinen gehe, gucken wir uns doch erstmal die mysteriöse neue Welt an hier unten. Land der Mysterien. Was ist denn das hier? Uh, okay, das ist anscheinend der letzte Wunderball automat Ob wir alles kaufen können? Ich hoffe doch. Ich habe keinen Bock, mit Geld zu fahren. Bitte sag mir, ich kann alles kaufen. Nein, nein, ich muss Geld fahren. Ich kann nicht alles kaufen, Leute. Es tut mir so leid. Aber kaufen wir doch schon mal das, was wir kaufen können, kriegen wir einen goldenen. Ja! So, da sind noch ein paar weitere, wie ihr sehen könnt. Aber die holen wir uns auch noch in den, in den nächsten paar Folgen. Wir sammeln Geld und kriegen es dann. Schwarzes Schnuffelchen! Oh, der große König! Bowser! Cool! Und rosa Schnuffelchen! Jahu. Süß! So, sieben weitere sind hier noch drinnen gefangen. 2100 Münzen brauchen wir noch, um alles in dem Spiel gekauft zu haben. Das kriegen wir locker noch hin. Aber was ist das jetzt hier? Uff, ich bin kaputt. Ich will unbedingt diesen Berg erklimmen. Kannst du mir 30 Blumen bringen? Äh. Wollen wir das jetzt schon machen? Hm. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich würde sagen, in jeder Folge machen wir ein Level davon. Und äh, der Rest der Zeit, wenn wir dann äh, Björn fangen müssen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal an, Björn zu fangen. Björn? Björn? Ich weiß es nicht. Ja, in jedem Level gibt es ihn einmal zu suchen. Cool. <lacht> Aber nur an der Vorderseite, wie ich sehe. Gut, dann, ähm, und ja, tatsächlich ist es nur ein ganz normaler grüner Yoshi. Naja, also grüner Yoshi. Ich werde mal gucken, dass ich in den nächsten paar Folgen auch ein paar Amiibo-Kostüme benutzen kann. Ich habe leider nicht alle Amiibos, die man, die man in diesem Spiel benutzen kann. Aber, ja, kriegt da so die Idee, wie das funktioniert. Außerdem gibt es ja ein paar YouTube-Videos, weil ihr das auch noch schauen könnt. Und ja, ich zeige euch, wo Björn in diesem Level ist. Björn befindet sich in diesem Level hier. Björn gefunden. Ein von 43. Gibt es 43 Level im Spiel? Anscheinend. Gut, den ersten haben wir dann wohl gefunden. Äh, Ja, jetzt steht da auch oben neben der Blume, dass wir Björn gefunden haben. Interessant. Gut, dann gibt es ihn hier wahrscheinlich auch nochmal. Jap. Yep. Also wirklich in jedem Level. Oh Gott. Wie, wieso tut man mir sowas an? Holt mich hier raus, bitte. In diesem Level befindet sich Björn bei dieser Blume. Es ist tatsächlich Blume so Nummer 3. Hier ist er. Ich weiß gar nicht, solchen Björn oder Björn nennen. Ich würde sagen, ich nenne ihn Björn. Ich glaube, das hört sich normaler an als Björn, weil das ist so bzzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Wissen, was ich meine? So Björn kann man so ganz schnell sagen. Und Björn muss erstmal das aussprechen lassen. Gut, in Piratenpier befindet er sich hier. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses Level habe ich ganz vergessen, ist auch einer der besten Level hier, Piratenpier. Eigentlich schon hat mir soweit meine erinnerung so lange meine erinnerung stimmen hat mir dieses level natürlich sehr viel spaß gemacht ja gut weiter geht's in der welt los los land gibt es auch nur zwei level cool schnuffel auf der rolle hier beim letzten checkpoint glaube ich auf jeden fall einer der checkpoints gibt es ihn hier den björn bei schnüffelchen oder schnuffel auf der rolle auch ein relativ cooles Level, weil es ist nicht so toll, aber... Ja, ich kriege richtig krasse Flashbacks jetzt zurück zu den alten ersten paar Folgen, die letztes Jahr kamen. Äh, ja gut. Oh, Robo Yoshi wird auch noch gemacht anscheinend. <lacht> Nein, da oben! Nein, da war er! Nein! Okay, hier kommt er jetzt. Nice. Da ist er. Okay. Da brauche ich tatsächlich mehrere Versuche. Aber ja, haben ihn. Und ich denke, wir werden in den nächsten Folgen auch erstmal anfangen, Björn zu suchen. Und dann die Bonus-Level zu machen. Und während wir Björn suchen, auch die Boss-Level werden. wohl. Da überlege ich es mir noch. Auf jeden Fall weiter. Mit der Geschichte. Ich würde sagen, die Welt machen wir noch. Und dann hören wir auf heute. Dann reicht es auch. Das sind hier wie viele Level? Drei Level, soweit ich weiß. Okay. Das war auch ein ziemlich cooles Level hier. Björn befindet sich hier. Du, du, du, du, du. Okay. Okay, okay, okay. Aber ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann, äh In der nächsten Folge erstmal anfangen, Björn überall zu suchen Und dann überlege ich mir, ob wir erstmal die Bonuslevel machen oder erstmal den... In Anführungsstrichen Boss Rush Modus machen. Muss ich mal überlegen. Weiter geht's mit Zug, also mit Pfiff. Äh. Okay. Wow, Yoshi ist auch zu so überrascht. Wow, was machst du denn hier? Aber okay. Aber ich glaube tatsächlich, wir schaffen das Björn in der nächsten Folge komplett in allen Leveln gefunden zu haben. Das würde von uns halt glaube ich, erreichen, oder? Ja, okay. Dann machen wir noch heute noch dieses Level gemauste Magneten und dann haben wir auch wirklich auch für heute. Okay, nach dem Checkpoint gibt es ihn hier. Okay, wenn euch der Kampf gefallen hat und jetzt will ich die Björn-Sammel-Aktion oder Suchaktion oder Finderei oder was auch immer, ja, dann lasst doch gerne eine positive Wertung da und dann schaut in den nächsten Folgen vorbei, wenn wir, wenn wir viel weitermachen. Haut rein und ciao.